Shalom Aleichem. Wir lernen von dem wunderbaren Buch Pelejoetz heute über den Begriff Priya Urevia Fortpflanzen vermehr euch und sei fruchtbar. Vermehr euch und sei fruchtbar ist eine große Mitzvah. Unglücklich die Juden, die leben in die schmalitischen Städte, die achten darauf. Also der Pelejoetz sagt die Juden, die leben in Libyen, Tunesien, Marokko, die haben mehr Kinder als die Juden, die leben in Europa, weil jeder ist beeinflusst von der Umgebung. Die Muslime wollen mehr Kinder und die Nazis wollen wenig Kinder. Und der Pellejo jetzt sagt, er freut sich, dass die Juden, die leben in Are Ishmael, haben sehr viele Kinder. Er sagt, manche machen das früh, manche machen das später, aber es gibt nicht einen, der hat nicht Kinder. Aber in Edom, Are -ed Arei Edom -ed ist die Städte von Edom, hier Esau-Leute. Es gibt viele Leute, die heiraten nicht und werden alt und sterben wie eine Bachweide-Pflanze, die keine Früchte trägt. Euer für sie, euer für ihre Seele. Wer ist mehr als Hiskiau der König, der war ein großer Zadig. Der hat gesehen, dass er bekommt keine Kinder bekommt. Und trotzdem, Jesaja ja, wie hat gesagt, in Könige 2, so hat der Ewige gesagt: Mach ein Testament, du wirst sterben in dieser Welt und nicht leben in kommender Welt. Sagen unsere Weisen, wenn einer fortpflanzt nicht, also macht nicht Kinder, er macht die Shechina klein und er ist ohne Segen. Und es gibt sehr, sehr viel. Wer kann sein? aid oder einer, der glaubt an die Torah soll nicht Lüge machen in sich und soll er sich nicht Selbstmord machen von dieser Welt und von kommender Welt, wenn er keine Kinder hat. Die, Diejenigen, die absichtlich wollen keine Kinder, werden von das Buch das Leben ausradiert und werden nicht Ruhe haben in ihrer Lage. Und auch wenn er hat schon verheiratet gewesen und er hat schon Kinder gehabt, und seine Frau ist gestorben oder geschieden, soll er nicht bleiben ohne Frau. Soll er heißen Ishabat Olodi, also Gottes Tochter, noch eine. So unsere Weisen sagen, hat er gehabt eine Frau wenn er war jung war, soll er heiraten eine Frau wenn er ist alt ist. Hat er Kinder gehabt früher, soll er machen Kinder weiter. Warum? Weil es steht geschrieben in Prediger 11, am Morgen besamme deine Samen und am Abend äh, mach weiter. Du weißt nicht, was wird bleiben. Guck mal, Rabbi Akiva hat ein paar Mal geheiratet. Er hat Schüler gehabt, die sind gestorben, hat er später noch fünf gehabt. You, you never know what's going on. Und deshalb, es ist sehr, sehr äh, wichtig, äh, zu, bemühen, zu bemühen auf seine Frau und machen sehr viele Kinder. Weil vielleicht, vielleicht von einem Kind wird die Sonne scheinen. Und manche Leute, haben Angst und machen einen großen Fehler. Ja, es ist ein großer Schmerz, Kinder zu haben, es ist sehr viel Geld und die Frau wird haben viele Kinder und die sind zufrieden mit zwei oder drei und sie wollen nicht mehr. Sagt der Pelle jetzt muss man sich bemühen, weil Hashem hat die ganze Welt geschafft und du weißt nicht, wo ist das Kind, wo Hashem will das. Und wenn ein Mensch glaubt, es liegt an ihm, glaubt er nicht an Hashem, Hashem gibt Essen, vom großen Elefanten und Einohren bis Ameisen und, und Läusen. Die kriegen alles Geld, die kriegen alles Essen, was sie brauchen. Wenn einer hat keine Kinder soll er machen. Aber auch wenn einer hat Söhne und keine Tochter oder Tochter und keine Söhne, soll er weitermachen. Guck mal bei Lea. Sie hatte schon ein paar Söhne. Und sie hat trotzdem weitergemacht, dann hat sie bekommen eine Mädel, die dienen. Und deshalb ist sie sehr wichtig. Deshalb die mit zwei sehr, sehr gut. Und wenn er war mit seiner Frau zehn Jahre und sie haben beide gemacht Medikamenten gemacht, er spricht, er spricht immer so Gedicht, soll er mit ihr versöhnen, soll sie ihm geben, eine Erlaubnis zu heiraten, eine andere Frau, die keine Kinder bekommen. Und die andere soll sein sogar arme, behindert oder blind. Der Hauptsache ist, dass sie keine Kinder bekommen. Ich weiß, es klingt heute so ein bisschen merkwürdig, aber ich zitiere Wort bei Wort. Ich sage nichts von meinen Wörtern. Ich lese schwarz auf weiß. Und wenn er hat noch eine Frau genommen sollen sie nicht sein in demselben Haus, in einer anderen Stadt und soll er dort machen ein Kind. Und wenn die Erste will nicht, soll er sie scheiden lassen und dann heiraten. Ich muss sagen, in Klammern, dass heute macht man das nicht. Und ich sehe am Ende von der Pellet habe ich das auch so markiert, dass. Äh, Fruchtbarkeit und Vermehrung sind auch gute Taten und Tore lernen und Schüler und Ideen und alles, also. Aber er versucht am Anfang die Leute so zu, zu, zu schütteln, mhm. zu, zu machen. Wachlücken. Genau, wachrütteln. Mhm. So sehe ich das. Aber so schreibt er. Und deshalb soll er das machen und soll er wissen, dass das ist die, die Wille von Hashem Wenn er kann nicht, trotzdem, kann er nehmen ein weise Kind oder weise Mädel oder arme Kinder, also er gibt Lösungen langsam, sagen wir gibt es nicht eigene Kinder, er sagt nicht das Wort adoptieren, er sagt groß wachsen lassen, eine weise Kind oder eine weise Mädel oder arme Leute auf die Tora. Das heißt, manche Leute haben den Bedarf, mein Kind zu haben. Der Pellehurt sagt, die Idee ist, soll der Kind soll wachsen von dir. Er soll was haben von dir, nicht du von ihm. Mhm. Und da kannst du nehmen irgendein anderes Kind und sagen, bitteschön, Stipendium, dieses Kind bis Ende. Ja? Manchmal sind solche Kinder sind noch mehr dankbar als eigene Kinder. Die haben alles bekommen von den Eltern. Ich kenne genug Kinder, haben alles bekommen von den Eltern, haben nur Beschwerden. Er mhm. sagt, wenn es geht nicht, wenn zehn Jahre gibt es keine Kinder wie die Frau, dann soll er nehmen Tom, Jatoma oder arme Kind, soll er ihn unterstützen. Und wenn er ist ein Torah gelehrter ist, soll er machen ein Buch So wie der Serasim schon, zum Beispiel. Hat einen Sohn, aber es hat nicht geklappt, ist gestorben. Mm. Hat er hat geschrieben ein Buch. Und das Wichtigste ist, vermehr euch und fruchtbar in die Torah Soll haben viele Schüler, glücklich ist sein Teil.